Was darf es sein? Moin, Apfelmusikkrepp, bitte. Okay. Ähm, das kostet. 2 Euro. Einmal 2 Euro und 2 Euro für fürs Brettchen, bitte. Ich bin bei Sweet and Fair dabei, ähm, weil es mir total viel Spaß macht, jungen Menschen äh, den fairen Handel näher zu bringen. Und äh, das geht halt am besten einfach durchs Essen und deswegen verkaufen wir hier halt Krebs und auch Zuckerwatte und ähm, verkaufen auch fair gehandelte Schokolade, weil diese Produkte halt auch wirklich Menschen in den Ländern unterstützen. Ähm, genau und dass Fair Trade einfach immer mehr in der Gesellschaft ankommt und nicht immer nur den Ruf hat, dass es teuer ist und dass es am Ende doch nichts bringt, sondern es bringt ja wirklich was.